Jürgen Zapf. Aus Düsseldorf-Ratradingen kommt er. Seine Fahrzeit, eine Stunde, 23 Minuten, 13,9 Sekunden. Gratulation dem Dritten, Gratulation dem Zweiten, der sich jetzt gerade noch den Helm absetzt. Scherz, rechts und links. Na, das sind alles Teilnehmer der Masters vier gewesen, die hier geschossen sind. Platz 2, seine Fahrzeit eine Stunde 23 Minuten und 3 Sekunden. So, das war schon die Sieger von Fahrer, aber der Fahrer fehlt noch. Nee, hey, der ist da. Der ist da. Der ist da. Er ist da. Also, die 112 begrüßen wir hier auf dem Siegerprotest ganz oben. Heiko Gericke vom RC captain Eine tolle Zeit. Ich hätte vor anderthalb Stunden ihm sagen können, du bist deutscher Meister. Er stand bei mir ganz oben auf der Liste. Der Heiko Gericke In diesem Jahr war er eine Stunde 23 Minuten und 3,0 Sekunden unterwegs. Gratulation dem Sieger und den Platzierten. Die Pokale, die Siegerschleifen haben zwei, Platz 2, Uwe und Platz 3, der Jürgen, schon übergehangen bekommen. So. Herzlichen Glückwunsch noch einmal, viel, viel Applaus und zu Ehren des deutschen Meisters des Jahres 2022 hören wir die Nationalen Deutschlands Es war nicht nur Spaß, es war auch ein bisschen Arbeit, oder? Heute schon. Ja, Aber es hat sich gelohnt. Heute ja, war, war Sehr gut gelohnt. Podium ist immer ein erfolgreicher als Platz. Trittst du nächstes Jahr wieder Stelle an? Bei dem ja. Bestimmt, bestimmt. Ja, dann viel Erfolg. Radsport ist Leidenschaft. So ist es. Und ja, ich bin froh, dass wir gemeinsam einen Strang ziehen und wir gehen ja, absolut konform. Ansonsten hätte ich keine Chance, ich würde, ich würde auch zurückstecken, äh, weil Familie ist das Wichtigste und ja, das ist eine Grundvoraussetzung dafür, dass sich der Erfolg irgendwann allein steht. Ja, so wie erwartet. Ich habe schon gedacht, dass nach der ersten Runde vielleicht ein, zwei, drei, vier Fahrer gehen. Hat er mir ausgerechnet, dass er dann mitgehen kann. Dann der Liga ist, mal so, ist dann weggegangen, bin ich hinterher gesprintet. Ja, das war glaube ich, in, in, nach anderthalb Runden. Aber er war auch einige Male hinter dir, ja? ja und du warst vorne weg, ja? Ja, wie ich es ja, noch sagen darf. ist natürlich kaum vorne gefahren, ist Taktiker. Und die, die Rennleitung hat dann immer die Sekunden gesagt, 10 Sekunden, 20. Ich habe ein paar Mal angesprochen, ob er ein bisschen mitführen möchte, hat er nicht gemacht, aber so ist das Rennen eben, was wollen sie machen. Und dann ja, bin ich halt gefahren, was ging und zum Schluss hat die Kraft nicht mehr gereicht. Ich bin zufrieden. Ich hatte den Eindruck, anfangs warst du so ein bisschen enttäuscht oder ja, doch, man, etwas schon, ja? Ja, sicher, wenn man, sagt, man 90 vorne fährt, und dann übersprintet ja, wird, aber so ja. ist es so ist, so ist ja, auch so ist es halt. Genau so ist es da ärgert man sich immer ein bisschen. Na ja, genau. Mein Glückwunsch. Also, also wenn man so gleich, man, man merkt es ja, wenn man zum Beispiel, wenn, wenn man selber 300 Watt vorne tritt und dann fährt man an zweiter Stelle und dann geht man runter auf, auf 170 Watt. Dann weiß ich, dass da einfach nichts kommt. Glückwunsch. Ja, aber ich bin zufrieden. Ist okay. Viel Erfolg. Ich kann, kann mich nicht beschweren. Ich der Sieger, taktisch klug gefahren. Ich habe die Körner im Hase gemacht, aber so fahre ich immer. Ja, alles Gute. Danke. Tschüss. In diesem Jahr Platz Nummer drei, den zweiten Platz und damit die Silbermedaille geht an Frank Mason mit der Startnummer 37 aus Bad Homburg. Seine Zeit? Eine T Sekunde schneller. Zwei Stunden, elf Minuten, 56, 55,6 Sekunden. Und die Siegerzeit. Ich werde angestoßen. Ich soll endlich den Namen nennen. Ich nenne ihn Rainer Meckers mit der Stadt Nummer 4. Von Muttital. 1996. In den letzten Jahren schon erfolgreich gewesen. Und den kann man einfach nicht vergessen. Aber heute steht er ganz oben des Deutschen Meisters des Jahres 2022, dann noch eine Plakette Na, und dann der Goldkranz, der Siegerkranz für den besten Deutschen Meister im Jahr 2022. kurzes Interview? Ah ja, gerne. Hast du dir deine Erwartungen erfüllen können, sicherlich? Naja, es ist äh, eigentlich habe ich meine Erwartungen jetzt in diesem Jahr ja. eigentlich übertroffen, weil ich mit relativ wenig Ambitionen in diesem Jahr gekommen bin, obwohl ich hier auf dem Kurs schon dreimal Zweiter geworden bin, also dreimal Vizemeister. Und äh, mir das eigentlich vom Terrain her schon ein bisschen entgegenkommt. Ich hatte aber keine besonders gute Zeit in den letzten Wochen und hatte tatsächlich überlegt, überhaupt hier an den Start zu gehen. Und äh, ja, aber in, in der letzten Woche, also jetzt in der vergangenen Woche hat sich es wieder ein bisschen besser bei mir angefühlt habe ich gedacht, Nimm die Reise auf dich, ist für mich ja nicht gerade die Ecke rum hier, ich muss von der holländischen Grenze zur polnischen Grenze, also einmal quer durch die Republik. Das sind 720 Kilometer für mich Anreise. Und ähm, ja, aber es hat dann dieses Jahr ja, endlich mal geklappt. Ich bin jetzt heute, glaube ich, zum neunten Mal hier und äh, jetzt hat es endlich geklappt. Mit dem Willst du jetzt noch einige Tage zur Erholung hier bleiben oder wie sind die nächsten hey, Nee, äh, wir werden wahrscheinlich das Rennen der, der Zweier noch schauen und äh, dann werden wir nach Hause fahren, weil ich muss morgen wieder arbeiten. Dann wünsche ich gute Fahrt. Vielen Vielen Dank. Alles Gute, alles Bitte. Ja, war sehr anstrengend, schöner Kurs, aber leider nicht Zielstellung erfüllt unter den ersten zehn Ja, hat heute nicht so geklappt. Nach der dritten Runde musste ich leider reißen lassen, ja, aber ich denke mal das äh, nächste Mal vielleicht. Warst stimmt. du zu schnell erschöpft, physisch, oder? Nee, ich hat, na ja doch, eigentlich schon erschöpft. Ja. Ein bisschen Krämpfe in den Oberschenkel bekommen Aha. und ja, muss man ja rausnehmen. Hattest ja. du zu wenig getrunken vielleicht, oder? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich. Aber ansonsten war ein schönes Rennen gewesen. Vielleicht hätte ich die ersten zwei Runden ein bisschen weniger machen sollen. Da also versuchte versucht die ersten beiden Runden mich vorne zu platzieren, Als ja. ich nicht abreiße, aber vielleicht hätte ich einfach was mitfahren brauchen. Und dann aber, na ja. Also beim nächsten Mal ein bisschen mehr verstecken? Oder? Ein bisschen mehr verstecken beim nächsten Mal, dann klappt es ein bisschen besser. Ja. Aber ansonsten war ein schönes Rennen, super organisiert. Perfekt. Thema, wunderbar. Ja. Hauptsache du bist gesund wieder reingekommen. Das ist das allerwichtigste. Sturzfrei. Na dann. Ja, danke. Alles Gute. Ja, Ciao. ist gelaufen? Oh, schön. Zu viele Leute, die mir am Arsch kleben heute. Ich kann mir vor wie ein Farmer Misthauen. Tatsächlich? Ja. Ja. Aha. Die sich alle verstecken wollten? Die sich alle hinten dran verstecken wollten und gewartet haben, bis ich mal den Hinterluck und dann sind sie hinterhergefahren gefahren oder, oder auch nicht. Und vorbeigefahren ist fast niemand. Vielleicht lag es auch, weil die Strecke ist ja super und bekannt eigentlich, aber... Da sollte man vielleicht echt so ein gelbes Band auf die Straße machen, dass jeder weiß, wo er Land fahren muss. <lacht> nee, so, ja. Hast du dir deine Erwartungen erfüllen können? Nein. Trotz der Medaille? Ja. Und du bekommst da als Titelverteidiger und mit sowas nach Hause gehen musst und eigentlich alle Hausaufgaben, fast alle Hausaufgaben gemacht hast. Aber ja. Das muss ich mir selber zuschreiben, natürlich auch, wenn die Hausaufgaben gemacht sind. Es sind halt endliche andere auch noch da, die alle nicht in der Nase bohren, sondern auch vernünftig fahren können, auch im hohen Alter noch. Ja. Und wenn du dich dann halt mehrer... Teamster wären muss als einzelner Fahrer, dass du dann irgendwann mal die Flügel streckst, ist ja. wahrscheinlich äh, ganz normal. Oder dass da der Kopf heute mehr mitfährt, wie, wie bei manch anderem Straßenrennen. und ja. halt ein bisschen mehr auf dem Spiel steht, das ist auch äh, ja, eigentlich nicht... Das heißt, du hattest bei dir, um dir keine anderen, äh, auf die du dich stützen konntest? Wenig, wenig, weil die Einzelkämpfer, die mit dabei waren, wie der Stefan Steiner und der Marek Reiferscheid, die, die haben auch alles probiert in ihrer Macht stehende, aber ja. das, das reicht halt auch nicht. Du kannst nicht gegen, gegen zwei, zwei Top-Teams da an, antreten und als, als niemand oder mit zu wenig Leistung auch noch auf, auf dem Pedal ne? Trittst du nächstes Jahr wieder an? Äh, lass las, las ich mal offen. Ich habe gesagt, eigentlich wollte ich heute meine zehnte Goldmedaille in meinem Leben holen. Ja. Und, äh, wollte ich die Radkarriere so nach und nach beenden. Aber so. Lass uns mal offen. Genau. Ich, ich sag ein Jö. Dann ja, wünschen wir dir alles Gute. Aufregung und Alles mit dabei. Dann wünschen wir dir alles Gute und Dankeschön, wir hoffen, ja. wir sehen uns nächstes Jahr dann wieder. Ja. Ja. Jein. <lacht> alles Gute. So kann man natürlich auch ein Jahr rauslocken. ja. Hier in Görlitz, bei Postgörlitz, wird äh, vom Sächsischen Neutracherbund, dem Landesfachverband, mit der Ehrenade des Verbandes in Silber ausgezeichnet. Und wir wollen das jetzt hier vollziehen und gratulieren dort diese ja, Jahr. ganz herzlich. Danke schön. Ist danke. Aber danke. Richtig, ich hoffe, ich danke. Die Überraschung, die Überraschung ist gelungen. Ja, super. Okay. Alles prima. Ah, vielen, vielen Dank. Ja, Glückwunsch. Danke. des dieses Symbol hat auch ein bisschen Tradition. Es ist original, Bestandteil von der Berliner Werner Silbenhalt. Also, das hat schon ein bisschen Jetzt geht es Schlag auf Schlag. Rennen 4, die Senioren 2. Sie fahren sieben Runden mit 121,1 Kilometer. Anschließend rennen fünf die Jedermänner mit vier Runden zu insgesamt 69,2 Kilometern. und dann die Jedermänner Frauen und über 50 drei Runden mit insgesamt 51,9 Türen. Michael Schäfer von RSV Speiche. Seine Fahrzeit, 2 Stunden, 1 Minuten und 57,9 Sekunden. Ja, er war, glaube ich, vor sieben Jahren schon mal Deutscher Meister hier in seiner Altersgruppe gekämpft. Insofern, dass ein sächsischer Landesmeister rauskam, ist quasi ein Nebenerfolg. Bei der Deutschen Meisterschaft hätte man natürlich noch ein besseres Ergebnis erhofft gehabt, aber hat ihm trotzdem Spaß gemacht mitzumachen. Wirst du nächstes Jahr wieder antreten? Mal sehen. Ich meine, man wird immer älter, aber ja. den Hut in den Ring werfen werden wir wahrscheinlich schon wieder. Also wahrscheinlich ja. Hattest du zwischendurch mal einen Hänge oder Gab es Leute, mal Probleme zwischendurch irgendwann? Eigentlich Nein, gar nicht. Ich Licht. war erstaunt, dass das ja. Rennen sogar relativ gleichmäßig verlief. Ich hatte härtere Attacken erwartet. Und deswegen, weil es keine so harten Attacken gab, sind eben die Sprinter noch mit angekommen, die Spezialsprinter und die haben natürlich dann auch den deutschen Meistertitel unter sich ausgemacht. Insofern hatte ich einen anderen Rennverlauf erwartet. Während des Rennens hatte ich eigentlich keinen großartigen Na dann, vielen Dank fürs Interview und ja, alles Gute. Dann. Danke. Ciao. Was machst du hier? Ich sortiere die Pokale. Ja, und die reichst du denn an, an den Vereinschef, ja? ja? Gut. 25 ja. Minuten unterwegs, sind sie auf dem Sonnenfeld angeführt von der 28 BDL Group. Danke, Wir Dank.